Falls ihr in der gleichen Welt lebt wie ich, dann habt ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen schon mal vom Spiel Among Us gehört. Spätestens halt jetzt. Das ist gerade ein mega Hype und wenn ihr auch mal spielen wollt, dann solltet ihr euch dieses Video anschauen, denn hier fassen wir mal zusammen, was man über das Spiel alles wissen sollte. Das Spielprinzip von Among Us ist ziemlich einfach. Vier bis zehn Personen sind die Crew eines Raumschiffs und versuchen immer wieder, kleine Aufgaben zu erledigen, denn sie müssen das Raumschiff reparieren. Unter diesen Personen ist aber ein sogenannter Imposter, also ein Betrüger, und der versucht nicht, das Raumschiff zu reparieren, sondern der versucht heimlich, Crewmitglieder umzubringen. Als Crewmate gewinnt man dann, wenn man es schafft, entweder alle Aufgaben auf dem Raumschiff zu erledigen oder wenn man den Imposter findet und von Bord wirft. Dazu gibt es immer wieder Emergency-Meetings, in denen man sich darüber austauschen kann, wen man gerade besonders verdächtig findet. Der Imposter gewinnt dann, wenn er es schafft, die Crewmates umzubringen. Ziemlich einfach eigentlich. Das Spielprinzip kommt euch vielleicht von Werwolf oder Mafia bekannt vor, aber damit ihr euch noch ein genaueres Bild vom Spiel machen könnt, habe ich Nora gebeten, das Ganze mal im Spiel zu zeigen und zu kommentieren. Los geht's, Nora! Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal öffnet, sieht das so aus. Ihr könnt bei How to Play lernen, wie das Spiel geht oder beim Freeplay die verschiedenen Karten ausprobieren. Und wenn ihr dann auf Local klickt, könnt ihr mit Leuten zusammenspielen, die im gleichen WLAN sind wie ihr. Alternativ, das machen die meisten, könnt ihr Online-Spiele nutzen. Dazu könnt ihr entweder auf Public gehen und ein Spiel auswählen, was jemand anderes bereits eröffnet hat und mit völlig fremden Spielen. Was den meisten aber mehr Spaß macht, ist, sich mit Freunden zu verabreden. Und dann könnt ihr unten die Private Sessions nutzen. Einer erstellt das Spiel und alle anderen können einfach einen Code eingeben und diesem Spiel entsprechend beitreten. Wenn ihr selber ein Spiel erstellen wollt, geht ihr oben auf Host, wählt die Karte aus, wie viele Imposter es geben soll ähm, und wie viele Personen insgesamt und dann seid ihr direkt schon hier in dem Spiel drin, unten könnt ihr zwischen Public und Private wechseln, da seht ihr auch direkt den Code, den ihr euren Freunden geben könnt. Und wenn ihr zum Computer lauft, könnt ihr customizen, also könnt ihr das Spiel auch noch anpassen. Wenn ihr schon sehr oft gespielt habt, wollt ihr vielleicht manche Sachen ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer haben und könnt somit das Spiel auch verändern und ganz neu interpretieren. In der Mitte seht ihr den Startbutton, also sobald alle soweit sind, könnt ihr damit das Spiel starten. Falls ihr einen digitalen Chatroom nutzt und vielleicht gerade miteinander sprecht, ab jetzt muss Stille herrschen und ihr seht schon, was ihr seid, nämlich in dem Fall Crewmate. Und jetzt geht's los. Ihr startet immer in der Cafeteria und seht unten links diesen Button, mit dem könnt ihr steuern, wo ihr hinlauft. Und oben rechts seht ihr die Karte, wenn ihr die öffnet, könnt ihr sehen, wo es Aufgaben zu machen gibt. Die sind immer gelb markiert und ähm, auch wo ihr gerade seid, um Wege zu finden, um zu den Aufgaben hinzukommen. Bei den Aufgaben handelt es sich immer um sehr einfache, kleine Tasks und manche haben auch zwei Schritte. Das erkennt ihr daran, dass ihr nach einem Task einen Pfeil habt, der euch in die Richtung leitet, in die ihr gehen müsst, um den Rest der Aufgabe auch noch zu erfüllen an einem anderen Ort. Imposter können aber auch sabotieren. Das erkennt ihr daran, dass dann so ein roter Pfeil dazu kommt und links eine Aufgabe rot aufblinkt. Das bedeutet, ihr müsst die ganz schnell lösen, um nicht zu verlieren. An manchen Rechnern kannst du auch sehen, wo gerade wie viele Personen sind oder sogar sehen, wer gerade wo langläuft und so vielleicht dazu beitragen, einen Mord aufzuklären. Wenn man eine Leiche findet und vielleicht sogar noch den Mörder dabei beobachtet, sollte man sofort reporten, dann startet ein Emergency Meeting, das sieht so aus. Wer das Meeting einberufen hat, ist an dem Megafon zu erkennen. Alle diskutieren hier oben im Chat oder über einen anderen Audio- oder Videogruppenchat. Es geht darum, wer wo war und wer es gewesen sein könnte. Anschließend wird gevotet und vielleicht fliegt der oder einer der Imposter oder aber ein unschuldiges Crewmitglied raus. Wenn man sich sehr unsicher ist, kann man sich der Abstimmung auch enthalten. Manchmal wird aber auch niemand vom Schiff geworfen, weil es einfach für niemanden genug Stimmen gab. Wenn du jemanden beobachtest, der eindeutig Imposter ist, kannst du in der Cafeteria ebenfalls ein Emergency Meeting anrufen. Wenn du selbst zur Leiche, schwebst du als Geist durch das Raumschiff und kannst sogar durch Wände durch. Du darfst natürlich nichts sagen, aber du kannst deine Crew weiter unterstützen, indem du möglichst schnell viele Aufgaben für sie löst. Wenn du aber Imposter bist, versuchst du möglichst unauffällig, andere umzubringen. Nur du kannst dich durch Lüftungsschächte schnell an andere Orte begeben. Du solltest so tun, als wärst du ein Crewmate, um nicht aufzufallen. Du kannst das Raumschiff auch beschädigen, um die Crew dazu zu bringen, möglichst schnell zu handeln und so vom eigentlichen Geschehen abzulenken. Oder du schließt Türen, um deine Opfer einzukesseln. Hi, ich bin der Among Us-Experte Marius und wusstet ihr, dass Among Us schon 2018 erschienen und von nur drei Leuten entwickelt wurde? Und außerdem ist die Blume die absolut süßeste Kopfbedeckung. Wenn ihr jetzt demnächst selbst Among Us spielen wollt und dann denkt, Huch, was soll ich jetzt machen, wenn ich der Imposter bin, dann schaut mal bei Handysektor vorbei, wir haben ganz viele Tipps und vielleicht ist ja hier auch noch ein Abo für uns drin.